Ich hoffe, mein Video wird die richtigen Leute und Organisationen erreichen. Viele Länder sind vom Krieg betroffen, darunter die Türkei und mein Heimatland Syrien. Die Lage in Syrien ist entsetzlich. Ich möchte euch kurz von der Situation in Syrien erklären. Der aktuelle Winter kommt mit schweren Stürmen und niedrigen Temperaturen. Die Syrer leiden unter unmenschlichen Bedingungen. Sie haben keinen Strom, kein warmes Wasser und kein Gas für Heizungen. Dieses Erdbeben hat sie zerstört. Sie haben ihre Angehörigen, ihre Häuser und ihre Arbeit verloren. Wir wohnen hier in Sicherheit, weit entfernt von diesen Katastrophen. Unsere Zusammenarbeit im Katastrophenfall ist der Test unserer Menschlichkeit. Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung bringen können. Alles andere ist schlicht unmenschlich und ein Armutszeugnis unserer Zivilisation. In Syrien treffen die Erdbeben auf eine bereits vom Krieg traumatisierte Bevölkerung. Über Nacht geschah, Menschen verfallen in Panik oder erstarren in Schock. Es gibt tausende Tote und Verletzte und hunderte zerstörte Gebäude. Noch immer gibt es keine endgültigen Opferzahlen, denn noch drohen weitere Gebäude einzustürzen. Es fühlte sich an wie der Weltuntergang. Die Syrier wurden bis jetzt auf verschiedensten Gründen von der Welt im Stich gelassen. Es gibt Nervenzusammenbrüche, Anzeichen von Depressionen und Kinder, die erstarrt sind und sich nicht mehr bewegen können. Ich kann nicht beschreiben, was nach diesen Beben mit den verliebenden Menschen geschehen ist und was mit der Psyche der Menschen passiert ist. Bitte helft den armen Leuten in Syrien und unabhängig von der Politik. Stellt sicher, dass dieses Video weitergegeben wird, damit Syrer Spenden und Unterstützung bekommen.